Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Arzt zu seinem Patienten im Rollstuhl. Sie müssen die Medikamente in einem Zug einnehmen. Daraufhin der Patient äh, sorgt die Krankenkasse dafür, dass der Zug auch barrierefrei ist. Der Montagswitz.